KI-Kompetenzen aus meiner Sicht sind ähm, wichtig, vor allen Dingen fürs äh, Lehramt, weil äh, die äh, Lehramtsstudierenden, die ja dann ähm, später Lehrerinnen und Lehrer an, an in den Schulen werden, unbedingt KI-Kompetenzen mitbringen müssen, um diese an, an ihre Schülerinnen und Schüler weiterzugeben. Wenn man sich zum Beispiel Chatbots anschaut, da wird es dann in der Anwendung sofort akut oder wenn ich, was ich im Handy was eintippe und dann Textvorschläge oder Wortvorschläge kriege, die das Wort vollenden, das sind auch im Prinzip sprachliche Algorithmen, die da eine Rolle spielen, dann begegnet uns das in unserem alltäglichen Leben und das muss erklärt werden. Also man muss es erklären können und deswegen finde ich, dass KI-Kompetenzen in, in dem Bereich der Sprachen vor allen Dingen sehr, sehr wichtig sind und vor allen Dingen auch Lehramtsstudierende, da unbedingt Bescheid wissen sollten. Wie kann man KI lernen? ist eine schwierige Frage, weil es ein weites Feld ist. Es ist auch unklar, wie, wie man KI ähm, ähm, definiert. Äh, ich habe einfach äh, Angebote vom KI-Campus genommen und äh, habe die versucht, dann in, in meine Lehre zu integrieren und hatte da quasi Experten, die diese Materialien erstellt haben. Der KI-Campus ist ähm, ein, ein super Projekt zum einen, weil er einem die Chance gibt, dass man Lehr-Lernmaterialien kostenlos nutzen kann. Und zum anderen, weil man qualifizierte Materialien hat, die wirklich einem von Experten hergestellte Meinungen oder Bereich zur KI anbieten. Und ähm, der dritte wichtige Aspekt ist der, dass man es wirklich einfach in die Lehre integrieren kann. Also ähm, noch muss ich halt auf den KI-Campus zugreifen. Cool, wenn ich die Materialien auch in mein eigenes LMS ähm, einbinden könnte. Aber so ein Riesenproblem ist es jetzt eigentlich nicht, dass man eine externe, ähm, also finde ich jetzt eine externe Ressource nutzt. Studierende würden es gerne im eigenen Learning Management System haben. Ähm, aber Hauptsache ist, die Materialien stehen zur Verfügung. Ich kann sie kostenlos ähm, wirklich verwenden in meiner Lehre, ohne dass ich da irgendwelche Befürchtungen haben muss, dass ich irgendwas für zahlen muss oder so.